So. Äh, ihr habt jetzt mittlerweile auch äh, die gleichen äh, oder ähnliche Schlüsselbundes es sind immer so fünf, fünf Schlüssel dran, minus 1D3, weil die dann abgebrochen sind, äh, aber im Prinzip verfügt ihr über alle Schlüssel, die ihr jetzt braucht. Nun, ich Ä habe immer noch keinen unserer Gefangenen gesehen, können wir vielleicht... Äh, also er sagt, die dann sind da vorne in dem Trakt und ich zeige auf diese Tür. Die, anderen, die anderen Gefangenen oder die anderen äh, Wachleute? Na ja, erstmal die, an, die anderen Gefangenen, meinte er. Und hier sind keine Oger mehr und wenn jetzt noch welche Piraten auftauchen, dann soll es so sein. Na ja gut, dann äh, wenn ihr das der Erde erweisen möchtet. Ja, ich gehe auch weiter vor. Ja, ihr könnt dann im Prinzip auch äh, ohne weitere Vorkommnisse den östlichen Trakt durchsuchen. Es dauert ein bisschen länger, weil die äh, Räume ein bisschen verschachtelter sind. Aber nach einiger Zeit findet ihr... Cool. Jemanden in einer zerschlissenen Offiziersuniform. Eine ja, Generalin, die einen fehlenden Arm hat. Sie liegt in kaltem Schweiß auf einer zerschlissenen Pritsche, ähm, zittert am ganzen Leib und ihr fehlt der linke Unterarm, der wohl nicht abgebissen, sondern herausgerissen worden ist. Äh, Zul Zulamin, Zulamin, ich glaube, ich habe unsere zukünftige Freundin oder was auch immer die Frau ist gefunden. Die sieht äh. so aus, als möchte die dich kennenlernen. Ich, ich äh, muss noch einen Piraten kidding. umbringen. Mit diesen Worten würde ich zurückgehen. Jetzt sitzt der Pirat noch in der Zelle? Ja, okay, ist noch der Zelle. Töte ihn. Ich hab nichts gemacht, ja. Hab... Ja, aber ich hab, was ich will. Vielleicht nicht der. Ja, okay. Wie sieht der, der Admiral aus? Ist er frisch ausgerissen oder schon älter? Verbunden schon, irgendwie? Schon länger. Nee, nicht verbunden. Ja, so Zulamin nähert sich ihr. Zulamin Al-Shabra, Geweihter der Roten Raja. Wir sind gekommen, um euch zu retten. Könnt ihr stehen? Äh... Ich muss es wohl. Ihr habt... Ihr habt sie besiegt? Alle? Nicht Gondrik. Er scheint nicht hier zu sein kannst Angst in ihren Augen aufflammen sehen. Ist er noch irgendwo hier? Er, er wird euch nichts ein... tun. Er ist in der Stadt. Dann müssen wir so schnell wie möglich von hier verschwinden. Ja, kommt. Sie, sie, sie hilft ihr auf. Hab Dank, dass ihr mich gerettet habt. Ich würde ihr ja den Astral reichen. Den, äh, Quatsch, den, den Heiltrank, den Heiltrank, den ich von äh, Serpentil bekommen habe. Hier, das. Ich, der ich nehme an, den Arm habt ihr nicht mehr. Was? Den Arm. Er, er hat jetzt. ihn vor meinen Augen gefressen. Ja. ja hier hier trinkt das. Nun ne, äh, zu schade auch. Da können wir wohl nichts mehr dran machen. Ich würde den, den Heiltrank anbieten. Hm. Ja, sie greift mit ihrem äh, letzten verbliebenen Arm ähm, den Trank, kippt ihn sich runter im Vertrauen auf euch, mustert euch natürlich vorher mal nochmal, aber eine Gewalte der Reihe, irgendwelche Magier, auch wenn sie Schwarzmagier sein mögen, einen riesigen Chor geweihten, das erkennt sie natürlich und äh, so stürzt sie den Trank nach unten und äh, wischt sich dann die verbliebenen äh, eingetrockneten Tränenreste in ihrem äh, eingeröteten Gesicht. Ähm, Ihre Hände ihre, ihre Hand zittert dann auch weniger und ihre Augen suchen dann, zucken mal so wieder so ein bisschen hin und her nach, nach irgendwelchen Gefahren. Seid ihr alleine hier? Sind hier noch mehr Leute, die ihr kennt? Ich weiß es nicht. Schaut in den anderen Zellen nach. Sie haben ja. unser ganzes Schiff aufgebracht. Ja, wir haben einige Gefangene befreit. Ich frage nur, falls jemand bestimmt ist. Aber nein, dann... Werden wir hinterher sehen, wen wir hier eigentlich befreit haben. Kommt! hab ja, dank. Und äh, so folgt sie euch. Sie haben die Kaiser Pfi Reto aufgebracht und uns alle gefangen genommen. Es war Verrat. Es war Verrat. Wisst ihr von wem? Ich habe eine Vermutung. War Marix. Nur Aber er kann es gewesen sein. Habt ihr auch einen Beweis dafür, Marex? Tja, den Beweis bin ich euch schuldig. Aber er war derjenige, der von unserer Position wusste. Er hat sich abgesetzt. Nur wenige Augenblicke bevor sie erschienen, als wüsste er um ihre Ankunft. Zumindest war er bei den Angriffen nicht dabei, aber wir... Ich habe diesen Marex nie vertraut. Und da vielleicht ihr noch? Macht Beweise, ne? Nun, und, ja, steht Name, Wort gegen ihr Wort. Dieser Name ist uns nicht ganz unvertraut. Wir hatten auch einige unangenehme Erfahr Erfahrungen mit dieser Familie. Aber kaum so unangenehm wie die euren. Bringt uns erstmal hier raus. Mich und die anderen. Wer ist der andere uns schon draußen? Das sollten die äh, den Tunnel mittlerweile schon durchquert haben. Wenn ich jetzt hier, also ich nehme an, wir haben den Rest von dem Trakt hier durchsuchen, da ist niemand mehr. Genau, also das dauert, wie gesagt, einige Zeit, aber ihr könnt dann nach und nach äh, alles aufgeschlossen haben und äh, all diejenigen, die noch leben, befreien. Es sind viele Leute tot, äh, vor allem dann noch viele von ihrem Schiff, also der, der Kaiser Reto, äh, der Schiebohne, wie sie euch dann wohl erzählt, aber diejenigen, die noch da sind, die werden euch begleiten. Wenn Erzählt man uns was darüber, was aus dieser Schivone wurde? Zerbombt. Oh. Wenn ich in diesen ganzen Räumen war, für wie brennbar halte ich die ganze Geschichte? Das ist in den Stein eingegraben. Okay, also kein. Ich Braus hätte Sorgen. da was. <lacht> also mit, also magischen, mit magischen Mitteln oder mit einem Dämon sicherlich, aber wie gesagt, in den Profan Stein. Profan keine Chance, okay. Das könnte man auch einstürzen lassen, wenn das Boltax jetzt wollte, aber der ist gerade sehr still. Um. Ich könnte da meine Hilfe anbieten. Naja, also wenn... Ich meine, würde dem Feind schaden, wenn ihr es leicht kaputt bekommt, aber... Mir fällt kein vernünftiger Weg ein. Scheint ähm, alles massiv zu sein. Ein wenig Feuer vielleicht? Oder noch niemandem geschaden? Also ich bin da ganz bei euch, was... Will ich wissen, was ihr vorhabt? Ich glaube nicht. Nein, es wird euch nicht gefallen. Ähm, ich weiß, dass vor... Grob einer Woche... ...haben sie eine ganze Menge Gefangene noch abtransportiert. Ich weiß auch, dass... Ähm, ...dass sie meine Herausgabe haben wollten. Sie unterhielten sich direkt vor meiner Zelle. Äh, Gondrick sagte aber, dass, dass er mich nicht herausgeben möchte. Daraufhin wurde gedroht, dass er sich wohl mit den Freunden von und Paligan anlegen würde, ...aber das war Gondrick egal. Er wollte mich behalten. Aber wie gesagt, sie haben viele andere wohl nach Norden gebracht. Wo Sorgte ich nicht. Die Zeit deiner Vergeltung wird noch. Gonrex Tage sind gezählt und auch Marex schaut keiner rosigen Zukunft entgegen. Ja, aber wir sollten so sehen, dass wir hier verschwinden, sonst ist unsere Zukunft nicht allzu rosig. Aber lass lasst euch nicht aufhalten, Lass lasst euch nicht aufhalten. diese würde ich gepf gepflegt von Serpentilio weggehen, was auch immer fort. ich möchte nicht dabei sein. Unsere Zukunft wird immer scheiße aussehen. Schließlich sind wir Helden, doch so unser Schicksal. Habt ihr ein, habt ihr ein hochseetaugliches Schiff? Neuer oh ja, Zulamin, oh, ja. so schön, so, so ungefähr das beste Schiff, was glaube ich hier ungefähr noch rumsegelt, hier im Norden. Dann yeah. müsst ihr mich nach Perikum bringen. Bringt mich nach Perikum. Das werden wir, aber erst müssen, müssen wir uns um das Ritual am Nordende äh, der Insel kümmern. Wir haben Männer mitgebracht, die euch zu unserem Schiff bringen werden, aber wir müssen weiter. Also gut, dann kümmert euch darum, was im Norden von hier los ist und ich werde in Perikum auf euch warten oder ihr bringt mich später nach Perikum, wir, wir werden uns wiedersehen. Ja, wir bringen euch erst einmal zum Schiff, wo man sich um euch kümmern wird. Serpentino blickt sich noch eine lange Weile um, schätzt das Gebäude ab, besinnt sich dann darauf, dass er doch für wichtigere Dinge gebraucht wird und kommt mit den anderen heraus. Nun, äh, wir haben unsere Gefangenen. Jetzt befreit, schätze ich. Dann äh, auf ans Werk. Und was ist mit dem Piraten, der nach oben gelaufen ist? Was soll er machen? Er wird wohl Gondrik informieren. Und was also soll so. der machen? Er wird wohl kaum 50 Meilen über die Insel marschieren, um die anderen zu warnen. Äh, ansonsten, wenn ihr möchtet, zu lassen sich da sicherlich äh, Kontingenzen für den äh, Ort in Stelle setzen. Nun, es gefällt mir nicht, ihn hinter uns zurückzulassen, aber wenn er uns nachkommen sollte, werden wir damit sicher klarkommen. Soll ich mich der Sache annehmen? Ja, zum dem Piraten oder Gondrek? Beides, wenn ihr wollt. Eine schlechte Idee, Kana. Lasst uns abwägen. Der Pirat hat uns gesehen. Somit ist er das größte Problem, oder? Naja, wenn ihr wollt, kann ich einfach da hochgehen und den Mann umbringen. Also, wenn das jetzt die Problematik ist. Vielleicht finden wir oben noch einen handfesteren Beweis für Mareks Fußseckers Verrat. Mit diesen Worten möchte ich an den anderen wieder vorbeistimmen. Stehen diese Bänke hier noch? Oder finde ich irgendwo anders eine ähnliche Bank? Also Bänke wirst du finden? Ja klar, das soll jetzt nicht das Problem sein. Die, okay. die Abel mir mit dem Frigisfero beschossen hat, die ist auf alle Fälle zerstört. Dann suche ich mir eine... Bauart, also baugleiche Bank, möchte ich mit einer Schulter hochheben und dann die als mein Schild missbrauchen, um die Treppe hochzugehen, weil der Bastard mir bestimmt ins Gesicht schießen will. Ja, das ähm, ist meine, meine Erwartung. Wenn du nach oben kommst, wirst du den äh, doch relativ kleinen Trakt, äh, Verwaltungstrakt finden. Ähm, da sind dann noch verschiedene Gittertüren wieder, ähm, die du auch wieder aufschließen kannst, beziehungsweise sie sind schon aufgeschlossen. Und äh, du kannst dann erkennen, vor allem durch ähm, Spuren auf dem Staub, dass der Pirat geflüchtet ist, und zwar nach draußen. Ich würde äh, äh, Raffi mit gehen. Ich lasse meinen Kumpan aus alten Zeiten hier im Stich. Sehr schön. Ja, ich lasse den Tisch relativ genervt fallen. Ähm, ich glaube, der Bastard ist über alle Berge und wir sollten uns wirklich von hier verpissen, weil die Bastarde werden jetzt kommen. Vielleicht Ogre sind Oger sind doch dumm. Ähm, aber mir, du hast zwei Minuten, aber wir Gut. sollten das wirklich von hier verpissen. Ich würde mir den ganzen Schreibtisch und Schränke mal durchsuchen, aufreißen, die Papiere durchwühlen, erstmal grob alles an mich reißen, was ich für wichtig halten könnte. Also. Dann gib mir mal eine Hauswirtschaftsprobe. Okay. Verwaltung würde ich zählen lassen. Okay. Was hast du für es? eine Spezialisierung? Hast du äh, ja, habe ich, aber ich muss gerade mal gucken, Hauswirtschaft, was ich da habe. Vorratshaltung hätte halt ich. Nee, Vorratshaltung hätte <lacht> ich. Einfach mal. Verwalten wäre das. Fünf Punkte? Mhm. Ah, die Piraten würfeln eine dagegen und schaffen es nichts zu verstecken. Also die, die Pergamente, die du dir anguckst, liegen offen auf dem, auf dem Schreibtisch, einfach nur hingeklatscht. Du siehst das aufgebrochene Siegel von Darion und Palligan. Beziehungsweise nein. Also auch Oh, es wurde aber ergänzt und zwar um das Siegel von jemand anderem, den du wohl auch schon kennst. Marex. Ich würde den Text bloß überfliegen und den, den Weiß, diesen Zettel erstmal einstecken. Gut. Los, habe mir, wir müssen die anderen wieder einholen. Ich, Kapitän, ja, wenn ihr mich für zwei Minuten entbehren könnt, nehme ich uns der der Oger situation an. Ja, tut das. Hey, danke doch. Wenn hier sucht sich, ist immerhin sehr sorgfältig eine Zelle ohne Leichen drin aus. Also gestorben, äh, gestorben wurde überall. Jetzt keine einzige, in der kein Leichnam drin liegt. Also aktuell liegt da sicherlich irgendwo kein Leichnam drin, aber das heißt ah. nicht, dass da ja nicht, dass du jetzt auf den falschen Trichter kommst. Nein, sorry, ich brauche nur einen, der jetzt kein Leichnam liegt, weil der nicht gerne in der Nähe von Toten arbeitet. Genau, okay. Weil ja, okay. you know. Und dann äh, Futter, Blut und Sulfurdampf. Ja, yeah, Mann, komm herbei. Wir beschwören mal wieder. Ich weiß, ich bin noch halt auf einem Trip. Ähm, wir rufen einen Yell Arisel. Ein yel Arisel? Was? Ein Jell Arisel? Oh, tut mir leid. Was kann der? Das ist ein körperloser Dämon, der Leuten Anflüsterungen gibt. Und Oga sind richtig stratze dumm. So, ähm, dankbare Abnehmer für Ängste mehren. Mhm. Mhm. Und erstmal rufen wir ihn. Ähm, ist das, das, das ist für das Wir lassen uns natürlich, wir lassen uns natürlich Zeit. Das ist ein. Amazorot. Hallo? Lolgramot, ein Verräter-Dämon. Was? Echt? Ja, echt. Falschen. Sorry. Wir haben uns natürlich Zeit gelassen, was man an der Spezialisierung ablesen kann. Wir hatten eine Vierer erschweren, das heißt, wir haben 20 Punkte übrig. Wir investieren 15 Punkte davon, da rein seinen äh, Dienst zu erleichtern und die anderen in ZFW erhöhen, falls es irgendwie drauf ankommt. Wir hatten dann sind wir noch um mit 5 Punkten äh, zwei ich glaube 10 erhöhen oder so und dann ja doch du musst nur nach Arisel du musst nach WDZ 225 suchen. auf wdz Arisel wird von beschwörern gerne mitten einer beratung von vorhanden beschworen seine ratschläge erscheinen unter unbeteiligten zunächst logisch führen jedoch zudem nach kurzer zeit zu streit und Hader. Yell salim das ist der plural haben keine diesartige gestalt bla bla bla erzahlen ihm ratschläge die wir noch anfangs nicht bemerkt unweigerlich zu einem zwist mit gesprächspartnern führen wahlweise kann er ihre an blieben geschlecht eigenschaft des opfers erhöhen Körperlosigkeit 2, Spionage 10, Ängste mehreren 12, Besessenheit. Ja. Okay. Ich meine, ihr hättet mal eine Karte gehabt, in der einer steckt. Wir hatten eine Karte, in der einer steckt. Deswegen bin ich irritiert, dass du ah, den nicht mehr kennst. Ja, du, das ist so lange her. mit die leugra hier, wie hieß das? Ähm, nicht Perikum, sondern. Romelis. Sorry, äh, wie hieß der Ober nochmal? Gondrek. Geierkindern. Gondrek, ja. ja der Mann wege dich hinab in den Dorf, finde einen Oger namens äh, äh, äh, Gondrek. Rede ihm ein, dass alle um ihn herum, ihm Böses wollen. Sie wollen sich seine, seine Festschmaus aneignen und ihn um ihn äh, betrügen. Dies sollte wohl ausreichen. Äh, sobald dies getan ist, kehre dorthin zurück, woher du kamst. Fort mit dir. Wir machen eine Kontrollprobe für den Dienst Bewegung und Beratung von Gegnern. Offensichtlich. Hast du dem Verbindung zum Beschwörer mit? Aber ich nicht. Äh, das ist trotzdem geschafft. Dann wäre wir noch die 20 Und dann geht er und folgt seiner Natur. Ich habe mit Absicht den Befehl relativ äh, freigelassen, freigelassen, damit er, äh, damit er damit das über Spionage, darf. über Ängste, Meeren, über Hast du nicht gesehen. Das Einzige, was wirklich fix ist, ist halt, dass Gondrek sein Ziel ist. Right? Und idealerweise wird er jetzt da unten einfach eine Weile um sich wüten. Und dann werden wir schon schauen, ob die irgendwie die Miliz irgendwie was tut oder bevor, er hat Ruhland kaputt macht. Bevor du spürst, dass er aus dem äh, Heptagramm heraustritt, kannst du ihn noch flüstern hören: Wir werden uns wiedersehen. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Es, ja. Ich brauche mich jetzt schon. Äh, dann klopfe ich mir die, klopfe ich Robe ab. Äh, Blick noch mal im Gang nach links und nach rechts und dann äh, lege ich den anderen hinterher. Solamin hat derweil die Admiralin bis zu dem Loch gebracht und äh, sich schon mal überlegt, wie sie sie darunter bekommt. Naja, nur zwei Meter, das geht schon. Ja klar, aber man kann sie zum Beispiel nicht an den Armen packen, das wäre eher ungünstig. <lacht> also machen das schon vorsichtig. Ja. Okay, wie soll es weitergehen? Könnt ihr euch dann wieder sammeln? Gemeinsam mit der Admiralin und äh, sämtlichen anderen befreiten Sklaven, Seefahrern, Piraten, nicht unbedingt alles das, was ihr halt in diesen Zellen findet, ausweisen können die sich nicht. Sie behaupten allesamt, dass sie unschuldig sind und auf der anderen Seite könnt ihr erkennen, wie die 15 ähm, zurückgelassenen... Schwarzen Köche tatsächlich so etwas hier ein Lager aufgebaut haben, sowohl haben sie sich abgesichert in Richtung des Loches, haben da wohl geschanzt und Äste äh, und Zweige hingelegt, äh, so dass äh, sie gut schießen können, aber auch, dass sie äh, selbst nicht von außen beschossen werden können, haben da so tatsächlich nach außen und nach innen abgesichert, haben weitere Wachposten äh, zum Rande der Klippen positioniert und äh, ja, können dann eben die Flucht äh, gut organisiert in Richtung Westen gemeinsam mit eurem Nostrianer äh, begleiten. Denn ja die, die Leute brauchen selbstverständlich auch wieder Hilfe, auch auf dem Knüppeldamm. Und da würde sich dann der Nostrianer wieder anbieten. Ja, ich würde sagen, wir brechen erstmal mit ihnen gemeinsam auf also und gehen noch ein Stückchen mit in Richtung Westen für den Fall, dass wir unmittelbar da nochmal angegriffen werden. Aber äh, ja... Sobald klar ist, dass uns jetzt nicht unmittelbar noch irgendjemand nachkommt, äh, biegen wir dann nach Norden ab. Ja, ähm, durch die Beschwörung des, äh, wie hieß er, Jesch? Yel Arizel. Arizel. Yel Arizel. Yel Arizel. Yel Arizel. Durch die Beschwörung von jel Arisel habt ihr auf alle Fälle nicht den Piraten verhindert, aber der wird Meldung bei Gondrik machen und Gondrik hat dann alle Hände voll zu tun, Roland auseinanderzunehmen. Um, da habt ihr dann also zumindest keine nachfolgenden Rolattis äh, hinter euch. Das meine, Hoffnung, meine Hoffnung ja, ist es ja, dass die Dorfbevölkerung sich irgendwie zusammenrottet und Gondrik abmogst, aber oh mein, wer weiß das schon. Ja. Was auch immer dann in Rolat passieren wird, ob Gondrig in Rolat. das ist ein anderes Abenteuer. Ihr könnt dann äh, sicherlich noch eine Stunde die Leute auf dem Knüppel dann begleiten, bis ihr dann feststellt, dass ihr nicht verfolgt werdet. Lasst dann äh, die restlichen äh, ja, Leute von dem guten Kalfater begleiten und äh, auch die schwarzen Köche könntet ihr an der Stelle abgeben oder aber ihr nehmt sie mit. Ja, also ich würde sagen, hier trennen sich dann unsere Wege. ne? Ich werde den Rest ganz gut alleine bewerkstelligen. Da hinten sehe ich auch tatsächlich schon unser Schiff. Also, wenn die dann mit den Beibooten zurande kommen, dann, dann wird unser Schiff relativ voll werden. Das sage ich euch mal so. Aber äh, im Prinzip haben wir es geschafft, ne? Vielleicht, Kapitania, solltet ihr sehen, ob wir nicht einen Teil der Mannschaft äh, eingemeinden können? Ja, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Aber gebt den Leuten erst einmal Zeit, sich zu erholen. Aber es sind viele Seeleute dabei. Vielleicht möchten sie sich unserem Kampf anschließen. Und wir haben gerade ein neues Schiff akquiriert, das unterbesetzt ist. Tja, ich weiß nicht, ich kann nicht für all meine ehemaligen Mitglieder sprechen, ob sie sich dem Kampf wieder anschließen werden. Aber ich werde, sobald ich in Perikum auftauche, mir ein neues Schiff organisieren und dann selbstverständlich den Kampf wieder in Richtung ja, Marex tragen, Paligan und all seiner Boot. Dafür brauche ich den einen Namen nicht. Es wäre vielleicht gut, wenn hier ein gutes Wort für den, wer den hier einlegt. Er ist im Pericom nicht ganz so gut gelitten, wie ich verstehe. Das sind alte glaube. Missverständnisse. Und umso besser, wenn jemand von gutem Leumund sie für euch ausräumt. Und in Zukunft werden wir generell mal im Pericom meinen Besuch abstatten. Ich denke, das wird in ziemlich naher Zukunft liegen, oder nicht, Kapitana. Ja, ich denke auch. Ich denke, sobald wir diese Sache im Norden geregelt haben, werden wir die Admiralin do dorthin bringen. Mir ist selbstverständlich euer Name ein Begriff, Abelmir, ihr Morhenes. Ihr habt damals den Maler-Eltern Gorbas befreit. Ja, und... Ein paar, Wirklich? Ein paar, Dafür? Ne? kennt sie dich? Sorry, sorry. Und wohl nee. auch diesen Jalan. Ja, wie gesagt, alte Missverständnisse. Es war damals notwendig. Nun, der ehemalige Admiral ist bereits gestorben. So wie ich verstanden habe, soll er nun als Untote erhoben die Feinde kommandieren. Aber das sind bisher Gerüchte, die ich gehört habe. Ich werde mein Bestes tun, um euch von den Steckbriefen der Perlenmeerflotte streichen zu lassen, durch eine sichere Einfahrt in den Hafen zu organisieren. Immerhin ist euer Vergehen mit der Gezeitenspinne. Schon viele, viele Jahre her. Nichts, was verjähren würde, aber... Äh, habt ihr doch andere Heldentaten vollbracht, die uns ebenso nicht unbekannt gewesen sind. zudem habt ihr mich gerettet. Ihr werdet sicherlich noch einiges über uns hören, sobald wir wieder im Perikum sind. Ja, Marix hat eine Intrige gegen uns geplant und was weiß ich wie viele Lügen, also Wir haben... Einige ihrer Dokumente sich können. Es scheint wohl ein, eine Anklage oder ein Prozess gegen uns vorzubereiten. Aber das ist auch etwas für die Zukunft. Die Familie ist. Die Familie Marix ist groß und mächtig, aber mit der Admiralität wird sie sich trotzdem nicht abgeben oder messen können. Auch wenn sie selbst war, Marix als Sohn von Ola bei uns in den Reihen stationiert haben. Wir werden trotzdem dafür sorgen, dass dies... das letzte Spiel war, was die Sphinx gespielt hat. Sag, wenn... ihr dann ausfallen würde, oder als verschollen geltet... wer wäre der Nächste, der für den Posten des Admiral in Betrachtung werden würde? Tja... Es sind eine ganze Menge, die auf den Posten gierig sind. Wir haben... Vize-Admiralität... Die würde sicherlich nachrücken, aber nun, ich bin verwundet, aber nicht gebrochen. Ich jemand, ob Varmarex nachrücken würde? Meines Wissens nicht, nein. Oder vielleicht jemand, den er als Vertrauten sieht. Warte einen Moment. ich würde mal diesen Zell irgendwie diesen Zettel rauskramen und meine Neue es genau durchlesen. Ich glaube, das wird sein Schicksal besiegeln. Ich würde den Zettel mal rumreichen. Dorfschild. mit der Demoralisierung der Admiralen hast du vortreffliche Arbeit geleistet. Nun gilt es, die Perlenmeerflotte an der Kurzleine zu halten, denn der große Plan entfaltet sich. Trage Sorge, dass dieser Schatten einer Admiralin in den nächsten Monaten ihr Amtlicht wird ausführen können, damit dein Mann in der Flotte das Kommando übernimmt. Ich will die garetischen Schiffe dort wissen, wo sie jetzt sind faulend im Hafen von Perikum. Darunter ist ein Symbol. Kennen wir das? Das ist der Krake von Palligan. Dann sieht man, dies ist das Symbol von Darian Palligan. Bund der Untiefen. Ich bin immer wieder fasziniert. Leute tun so etwas und schreiben es da noch nach auf? Nun ja, manche Leute müssen halt miteinander kommunizieren, um Befehle zu halten um ausführen zu können. Dann werde ich mir, wenn wir in Pericom sind, mit... Ich werde mich mit Ernbrand von Hardenfels unterhalten. Er wird mir eine ganze Menge erklären müssen. Vielleicht äh, schließen wir... Ihr, ihr könnt euch natürlich schon Gedanken machen, solltet ihr auch, aber... Wie wir in Perigum agieren, sollten wir uns vielleicht nach Rullard überlegen. Möglicherweise ist es auch von Vorteil, wenn wir nicht gleich präsentier präsentieren, dass die Admiralien wiedergekommen ist. Ich Dachte mir schon, dass eure Fragen einen Grund haben, aber ja, lasst uns das besprochen, besprechen, wenn wir uns um das Ritual gekümmert haben. Hier nimmt das ich würde mit der verbundenen Hand mal jetzt diesen Zettel reichen, das würde euch helfen. Sie steckt in sich an den Gürtel. Also gut, dann bleiben wir so lange auf dem Schiff, ist das eures, bis ihr wieder auftaucht. Keine Abdan Sorge, das Abdanke wird nicht lange Erfolg. dauern. Dann wünsche ich euch alles Glück der Götter, auf dass ihr den Kampf gemeinsam mit meiner Rache nach Norden tragt. Ich weiß zwar nicht, wer oder was dort passiert und äh, wer dort anzutreffen ist, aber etwas Gutes können sie nicht im Schilde führen, wenn sie Teile meiner Mannschaft dorthin mitgenommen haben und auch mich hatten, äh, hätten haben wollen. Aber Dankbarkeit äh, verspüre ich nicht gegenüber Gondrek, dass er mich nicht herausgegeben hat.